Mein Mia-Moment war 2002, als das Video zu Alles neu auf Viva 2 lief. Ich habe damals bei einem kleinen Hamburger Label mein erstes Praktikum gemacht und somit auch meine ersten Erfahrungen in der Musikindustrie gesammelt. Und die gesamte Belegschaft inklusive dem Chef haben die Hieb und Stich gehört, Obwohl es eigentlich ein Konkurrenzprodukt war, aber uns allen war klar, dass es ein entscheidender Moment in der deutschen Musiklandschaft sein wird, zumindest für uns. Und ich fand es unglaublich und mega schön, einfach zu sehen und zu hören, mit was für einem Selbstverständnis, diese alles ist egal haltung rausgeballert wurde, die Ästhetik, das Mischen von Sounds und Genres wie Punk und Indie und Wave und noch so viel mehr und ich war bis dahin relativ verschlossen deutschen Newcomern gegenüber, weil es für mich zehn Jahre lang nur langweilig war und ich war eher bei alten Rio Reiser und Falco Songs und Grönemeyer und Westernhagen und sowas und mir hat das für mich wieder aufgebrochen, den Horizont wieder erweitert und dafür möchte ich euch jetzt schon mal danken. Und ich möchte euch auch danken, dass ihr und die Platte in interessanten Zeiten, in denen viel passiert ist, immer ein, ein schöner Wegbegleiter war. Mit Songs wie Kreisel und Machtspiele und alles neu und noch so viel mehr. Und genau deshalb bin ich auch umso glücklicher, dass ich ein kleiner Teil des Mia-Universums sein darf, in dem wir Kreisel neu aufgelegt haben. Und ich möchte euch für die nächsten 20, 40, 60, 80 und 100 Jahre nur das Beste wünschen. Ganz viel Liebe, ganz viele Hörer, ganz viel Erfolg, viele tolle Songs und dass ihr euch immer diese Aufbruchstimmung beibehaltet, die ihr mir freigesetzt habt. Vielen Dank. Und um es mit einem Zitat abzuschließen, ich hasse den Krieg. Habt euch alle lieb. Ciao.